Buch. Die Nacht äh, 22.48 Uhr 48, am 29. Dezember. Vollmond. Und der Akkuerfrischer spielt verrückt. Der funktioniert ganz normal, aber die LED leuchtet nonstop. Nonstop, volle Kanne, richtig hell. aber und zu blinkert es mal ein bisschen sporadisch hin und her. Aber wie das Ampermeter das zeigt. Funktioniert alles ganz normal. Hm. Vollmut. Immer die beste Bastelzeit. Ja, was ist ein Akkuerfrischer? Ein Akkuerfrischer ist so eine kleine Schaltung, die mittels Raumladungsträgern... <lacht> cool, geht, wenn ich das hier anfasse. Ähm, äh, einen Akku mit seiner eigenen Selbstentladung immer wieder ein bisschen kurz schließt, sodass der fit bleibt. Es gibt ganz viele verschiedene Batterierefresher, aber nur bei diesem akku offrischer kann ich die Hand dafür ins Feuer legen, dass das Ding wirklich einwandfrei funktioniert mit der Option, eventuell Energien von außen noch mit ins System hineinzunehmen eventuell 23 Uhr 39 macht sie wieder sporadisch irgendwie hm? Hm. Ja, aber geht trotzdem ja. die flackert so ein bisschen hin und her da denkt man die ist voll defekt tut was es soll faszinierend zum vollmond hm. und nun uhr 9 ist wieder alles ganz normal so wie es zu sein hat hm. Tja, ist jetzt der akkuerfrischer so eine art frühwarnsystem hm? durch sein das freies Beinchen was hier als Antenne raussteht, ist jetzt nur so eine Vermutung Eddie, was meinst du? Hm. 2 .42 Uhr 42 sagt das Zeiteisen jetzt und jetzt flackert hier überhaupt nichts mehr ist komplett volle Kanne am Leuchten, aber macht trotzdem das, was es machen soll. No. Hm. Faszinierend. <lacht> Kommt wieder eine krasse Energie hier runter. Aha. Okay. 3.45 Uhr. Läuft es wieder ganz normal. Tja. Jetzt können wir langsam mal ein Logbuch schreiben hier.